Ja, ich bin Urs Meier. Ich bin stellvertretender Rettungschef auf auf Jakobshorn. Zu den Aufgabenbereich gehört morgen früh die Lawinensicherung. Und wenn der Heli nicht kommen kann, gehen wir von Hand. Das heisst von Hand, wir gehen mit der Ski, mit dem drauf, wenn man aufwärts gehen muss. Jeder Patrouilleur hat eineinhalb Kilogramm Handwurfladige im Rucksack und dann geht man so der Rest ist von Punkt zu Punkt. Das ist ein 100 kilogramm Magazin, wo wir hier Zoberstufen auf dem Jakobsohr haben. Hier haben wir Handwurfladungen, damit wir mit der Ski von Hand sprengen können, dass wir die hier zauberst auf dem Berg haben. Da wir ungesicherte Handwurfladungen machen, brauchen wir zwei Sprengkapseln oder zwei Zünder pro Sprengeinheit. Da damit wir sicher gehen, muss, dass sie sicher abgehen. Die Zündschnur äh, hat Schwarzpulver-Einwendung und das gibt eine Art Verzögerung vom Anzünden, bis sie vorne an der Sprengkapseln ist, bis es dann klebt. Das sind äh, 60 Sekunden, jetzt mit dieser Länge von der Zündschnur. So sind die Ladungen eine Art Wurf bereit und können auch so in den Rucksack hin. Meistens ist an der Kammlage, ist es meistens Abblasen, also es nicht viel. Man kann immer an Ort springen, wo ein bisschen Fels durchsetz ist. Das ist meistens zwischen 40 und 45 Grad steil und dann allemal unterhalb des Felsen dort durch zu durch Strahlung. Das dürfte am meisten äh, Abstrahlen von den Felsen und erwärmen und äh, gibt dann eigentlich eine Schwachschicht raus, die man gut auslösen kann. und das Ganze anzünden. Und jetzt geht 40 Sekunden wahrscheinlich noch. Sollte es dann klippen. Wir haben heute Morgen Lawinensprengungen durchgeführt und eine Lawine die ist besonders weit gegangen. Also hat einen grossen Auslauf gehabt. Je nachdem hat es auch noch Schaden gemacht. Und wir gehen jetzt mit dem Polizeihelikopter einen Rekoflug machen, um das Ausmass anzuschauen. Er haben den reckl durchgeführt und haben jetzt das gseh, gesehen, das die Lawine angenommen hat. Es hat ein paar Bäume geschädigt und das ist wichtig, dass man das in Zukunft für den Lawinenkataster erfassen kann.